Yo, hi und willkommen. Mein Name ist Anirupi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ich habe schon wieder was vollkommen anderes im Kopf gehabt, vielleicht ich gerade ein anderes Video bearbeitet habe. Aber okay. Ja, in der letzten Folge hat Nappa ein bisschen randaliert. Die Saiyajins sind auf dem Planeten gelandet und ja, Nappa war einer von denen, der hat ein bisschen randaliert und jetzt kämpfen wir gegen den zweiten Saiyajin, der jetzt hier noch wartet, dass wir uns einen schönen Kampfplatz aussuchen und zwar da hinten, ja. Dann kümmert sich song Goku sich um diesen Typen, welcher wahrscheinlich noch stärker ist als Nappa. Und ja, gut, wir mal sehen. aber war jetzt ganz schön schwer an einigen Stellen. Also bin ich mal gespannt, wie Vegeta ausfallen wird. Ist hier irgendwie nur eine Kugel oder so, die ich noch nebenbei aufsammeln kann, wenn ich schon mal hier bin. Nein, alles klar. Gut. Kann man hier kämpfen. Saiyajin wird 貴様のように弱い星へ送り込ま<笑> jeder so, Level 20. Alter. Oh, komm her. Oh Gott. oh Gott, nein, nein, au. Oh Gott. Oh Gott. Und so ein Boss-Muster, Junge. So komm her. ihn gar nicht mehr in der zeit in die fresse oh gott ich irgendwie nach oben fliegen doch wenn ich r2 halte. ja okay ich habe schon immer gewonnen kann man irgendwie runter hoch ja Hey, die Fresse! Oh Gott, Wir hatten alle vorbereitet. mit, Oh Gott, was war das? Au! Oh Gott. Das ist nicht so einfach. Ich hätte ehrlich gesagt über ihn angriff gesehen. Oh Gott. Ja, wir würden jetzt hier so einen ganz normalen... Kampf haben und so, aber ist echt ausgeregt, das mir ein bisschen zu ausgewiesen Wenn er mich fragt. Wir sind noch relativ am Anfang der Story, ne Gott. naja Damit abbrechen, ja. ja auch. Oh Gott. Ah naja, warte mal. Ich hab doch noch was. Oh Gott, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Komm her einfach abbrechen ich glaube ich sollte mich jetzt zurück verwandelt obwohl in die fresse reicht vielleicht tot ich versuche noch nicht mal so umzweifeln ich versuche echt gut zu spielen und so ne Ja. Oh Gott. Oh Gott, dieser Angriff von mir. Was? Oh Gott. Ja. Wird schon irgendwo reinfliegen. Aua. Oh Gott. Sehr nett. Die Kamera so, Alter. Ah. Na, was mache ich da? Vielleicht tot, eh. Komm, Komm her. nein. wir sagen ich muss nicht alles von denen erledigen ap oh gott ich blöd wenn die kamera gerade so ist heute da wo abgewartet oder oh, du bist auch recht tot gut mehr nein da wollte ich nicht machen ich bin tot Okay. noch mal oh gott so diesmal aber es war um welch start mit ein bisschen weniger ap So noch mal ganz ja, ich gesagt ich freut mich der kampf fordert so, diesmal oh Gott. Komm her. Oh nein oh Gott, ich bin zu nah Au. ich bin ein bisschen zu nah Mit Balken habe ich drei, ne? ich gesagt, mal sehen. Aber ich kann den ich nicht ausweichen. Oh cool! Sehr geil. Wollte schon beim letzten Mal machen, aber irgendwie habe ich schon angegriffen, bevor der hat gemacht hat. Oh, oh, oh, oh. Aber ah, lass mich. Ja, jetzt geht's ab. Äh. Nein, der Angriff geht dadurch sehr gut. Komm her! Ja, es geht auch in seinen super Dingen. Ah, Gott! Na, wollte ich das machen. Du bist äh, Aber jetzt, ah. das ist ja noch schlechter als vorher, ey. Na, der trifft mich auch noch. Ah oh, nee. Ja. Ey. So, jetzt Ja. gelacht, ich die guter der kampf nicht so einfach ist ganz ehrlich da man ich habe gerade auf dich gefeuert Oh gott das voll angst für wie er so auf mich der kommt, kommt bin ich am blocken ja da bin ich ausgewiesen Wieder auf sein Bossphase Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte, da kommt noch ein Vollgang oder so. mal ein bisschen weg. So, ich wollte eigentlich weghauen, aber okay. Ich bin nicht hinter den teleportieren. Er ja ist wieder gleich weg. Komm her. Na, ja, was machst so, ja, du? Also bist diesen angefangen machen. Gibt es nicht. Ich gleich wieder. Na ja, komm her. Geh weg. Keine Ahnung. Angst. Ja. So wie ich jetzt noch mal. Komm, nein! Jedes Mal will ich mein kamera mehr auf den werfen. aber ich bin tot! Ich bin tot! Das gibt's jetzt nicht. Ich komm schon! Oh. Jetzt reicht's doch mal! Oh. Ich sage ich mal Schwierigkeiten in ein Spiel ab, wieder. Aua. Okay, jeder Jedi Fall in Order, aber da habe ich auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad gespielt, okay. wenn wir mal eine Pause. hat ja, jetzt ist noch normal. Gibt es keine Schwierigkeitsgrade. gerade ich glaube, ich sollte echt so irgendwie Sachen in meine Community reinpacken. Ah. Den Einlauf kann ich schön kontern. Immer wo die Fresse ah, war, doch als du Mann. Stein, guter Stein. Äh, nein, keine Lust drauf gerade. Boom, in die Fresse? und jetzt, boah, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, ich da, da, da, da, da, noch getroffen Nein, der trifft mich dann gibt es nicht. Ich werde mal in so eine Combo einsetzen, aber geht nicht so gut. Anscheinend. Komm ja. her! leider der gedanke dass das gleich noch weitergeht hier in den kampf da habe ja. da, da ich ausgewichen ja, auch. Ja, auch und auch Oh gott ja. nein das. Der Kampf war gerade voll Bock. Au, au, au. Oh. Nein. <lacht> so, jetzt habe ich dich aber. Komm. ja okay, stand noch mal zwei. Deswegen dachte ich, der jetzt noch mal zwei. Doch ich habe keinen. Okay. Ja. Ich lange auf irgendwie aufladen. Da nee. geht jetzt kaputt, Mann. Oh Gott! Hat ja, wäre so gut gewesen. Da wird abgewehrt, aber ich bin ey, du. warst jetzt? Habe ich mich jetzt nicht noch mal kaputt? Nein, kann ja so also. leck mich Und essen. Natürlich zwei Level habe ich bekommen. Alter. That was awesome. Sorge für jetzt beginnt erst der richtige Kampf, und das macht mir ein bisschen Angst. Ich bin auch voll geil, gut. Oh Gott. Ähm Du besser ich habe erst noch so gedacht ja ich habe gegen gohan damals gekämpft er war jetzt nicht so schwierig weil ich mir gedacht war vielleicht wird er jetzt auch nicht so irre aber ja falsch gedacht ist ich habe so ein gefühl vielleicht wird er doch ein bisschen einfacher einfach damit hier weg Oh ja Gott. Schau einfach die Dinge. Schau einfach die Dinger auf dich. Ja. Macht schon einfacher, habe ich soll gesehen. Oh, Gott. Ich einfach vier Explosionen. Genau wegen X10 oder was. die Fresse. Jetzt komme ich mal her und hau dich. Äh, äh. Okay, wie? Okay. Irgendwie kein beim erstmal mal konnte ich irgendwie gar nicht ausweichen. Oh Gott. Oh cool. Das macht er ja Rennschaden. Äh, komm noch zurück. da kann wieder tausend einfache Altsprung, wieder in seiner normalen Form. Nein, schon weil ich den so oft treffen kann wie Blöde. daneben, so trifft man. Und den hier noch, jetzt bist du weg. aber springt voll nach oben noch. Auch Gott. Ja, war ein bisschen anti jetzt Der Kampf davor, der hatte es in sich. der geht sich auch so. einmal es. Irgendwie keine Ahnung. ja ja. War die Genki da? War die Szene gab es ein Intro? Irgendwie ich mich gefragt, wann ist denn jemand vom den Mond irgendwie so gesprungen? Okay, ja, währenddessen Was sind das 23 Minuten. Ey. Wir sitzen ja schon eine Stunde an dem Kampf. んです auch die originalen Titel. Oh cool. Von den Folgen sind. so auch keine Quest. Halt. Ja, das mal vorbeischauen. Ich kann gar nicht. Weltkarte, okay, okay. So, ich glaube, ich sollte mal hier ein bisschen um experimentieren. Wo ja sind die ganzen set Krieger? Tut mal die alle rein? Hm, ja. So, dann packen wir hier noch wir Haben einen schuh rein damals war ich eben wird das hm. ja, haben wir wir noch End. End. reinpacken Für das erste Woke <lacht> dake, Piccolo. Oh, äh, ich brauch dich mal kurz. Sotte, <lacht> <lacht> <lacht> meister und schüler die müssen aber mit der verbunden sein ne ja wir haben wir hier aber man sieht ja auch welche boni zur verfügung stehen ja genau da kommt jetzt Wenn ich jetzt hier im kriege ich den boni nicht ne Mr. Popo, komme ich am Anatomie. Hat er jetzt muss man nach Mister Popo. Mister Popo muss man ja der auch so heißt im Englischen. So, und dann packen wir noch einmal da rein. So, dann haben wir hier für Boni gar nichts. Dann gehst du erstmal weg. Na ja, die Robi hat auch nichts. Na gut, da so, hoffentlich bringt es jetzt. dann machen wir weiter. Da bin ich überhaupt richtig. Nee, nee. Ich da lang. Warte mal. Kralina hat da irgendwie eine super Angriff, Nicht nee? verfügbar. Sonst aus kam ja oh. hm. Sag mal, sonnenfaust kam ja mehr. Ja. Machen so. Also hat Gefühl. Hm? was oh, sogar? Und du aber nicht. Haben mein... unser hauptcharakter sowas nicht? Man sieht noch ab, wie geht er? macht Sinn, ja. so, Level 10 gegen Level 22 wie やつの尻尾はい。冗談じゃない 何か言う悪の。どこよし。嫌がん。だそんな。この<笑> Hast du das? sogar sein Auge ist zu ja, man hat man gar nicht gesehen hat den irgendwas hier im Auge passiert ist oh Gott dort wird schwierig das ich meine es war angeschlagen aber der ist 20 und das ist Vegeta der Kampf war nicht so einfach ich hab jetzt noch Oder oder ich nehme sogar beim Blocken voll Schaden. Aber ja, der ist schon leicht tot. Ich mir eigentlich hier Sorgen. Gott, da kam die dicke Kugel. Aber ja, okay, da fand ich so, so schwierig. Auch nicht die ganz krassen Sachen eingesetzt. dafür so, vier Level haben wir durchbekommen. <lacht> Die Kribin, die Watter, so, o, o, la, tschüüüü, dschü, kara, a, a, zme, tschü, kän, kita, ma, o, n, 効果。そいつは手のひらを上 Ah, also hat Krellin gerade auch lernen? Oh nein, das wird nie erwähnt. Ne? Obwohl Krellin hat nie beim Meister Kaio trainiert. Sch marriages wonder wer shirt das Muze Une Mache Oder auch nicht. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Volltreffer. Ja, ja Imano, <lacht> ist gerade eingefallen, wird jetzt noch alles kommt. Habe ich irgendwie gerade voll vergessen? Also, hat mir jetzt nicht. Ich kann jetzt so steuern. Na, schade. Fach, plattgewalt. Ah. Vergraben unter ein halbnackten Kind. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. <lacht> の、いや。かっこがしろ。待っ So... くれ。僕。つまでか。そ、そいつ 悔くさせて必ずまたやってくる ich bin Ich habe der Schatz der Schatz 今度は<笑> <せいぜい楽しんでお、おくんだな。笑> Okay. Ja, so gerade einfach Vegeta laufen lassen. Eigentlich voll dämlich, ne. So, so, so. <lacht> <lacht> アムチャえ<笑> そのなめくせい人の故郷なめく ne? die に行け macht ほら、mal hey, え、しょまら。Da. <lacht> Oh, ist so cool gemacht wie eine folge schön okay Klar, dann haben wir die sage abgeschlossen nur ne? wie geht es jetzt weiter so weiß nicht Sorry, Zusammenfassung: einen harten Kampf gegen goku und seinen Familien Vegeta zu besiegen. Die überlebenden Verteidiger der Erde beklagen zwar den hohen Preis des Sieges, aber Kredit findet einen hoffnungsschimmer in einem Gespräch der beiden Zeichen, das er mit angehört hat. Ja, das heißt, als nächstes geht es dann auf nach Namek. Dann machen wir die Namek Genio Freezer Saga so ganz goku und die anderen die saiyajin bedrohung abwehren doch der preis dafür war hoch son goku, der schwer verletzung erlitten hat lag auf der intensivstation son den war nach ein paar tagen wieder vollkommen genesen ein gesunder körper braucht viel gesundes essen zongorn ich kochte ein ganz besonders komplettes menü wow wirklich Okay, das wird ein Weilchen dauern. Hm, Komisch, hätte schwören können, dass ich ihr Rezept hier habe. Du bist, ich wollte so gerne was tolles kochen. Wer hätte denn das Rezept gegeben? Ich könnte noch mal danach fragen. Ach, das musst du nicht tun. Zongo an schon in Ordnung. Ich will unbedingt wissen, wie es schmeckt. Und naja, wenn das so ist, diese Person hat mir das Rezept gegeben. Wir sollen mit dem Rezept ist im Kalimdorf. Sei vorsichtig. Na gut, da muss ich sagen, komplettes Menü. Komplette Menüs sind Spezialgerichte, die ihr besten essens effekt bewirken. Ein komplett Menü zu zwei zu Zutaten und Rezepte. Komplettes ist mehr Einsatz als einzelne Gerichte bieten, aber auch mehr Boni und Essenseffekte. Komplette Menüs kann nur zu breiten aber wenn du stark brauchst, gibt es nichts besser als hier so etwas. Also lass dir welches kochen, wenn du kannst. Unterbrechungen. Unterbrechungen sind freie Zeiten zwischen sages der Hauptstory. Du kannst die Zeit nutzen, um Gegenstände zu sammeln, zu trainieren oder Mini neben stories abzuschließen. Unterbrechungen sind auch tolle Gelegenheiten, sich dafür beizumachen was dir vor dir, was noch vor dir liegt. Alles klar. Das ist eigentlich ein guter, was haben wir hier? ist einer Totale. Jamschu und pur setzen ja Verfolgung von Son Goku, und Olong fort. Auf dem Weg zum Rinderteufel in dessen besitzt sich der sechste dragon ball befindet treffen die beiden ein junges mädchen das von einem dinosaurier angegriffen wird wo sie sich zu fürchten scheint, kann sie die nur mit den klingen auf ihrer Helm zwei teilen folgt sie eine straße in den selben Helm, der vom dinosaurier nur noch asche übrig lässt Haben wir dafür dass man sich ihr tochter des reiner nicht zu spaß ist okay Irgendwann wollte ich nachgucken. So, oh, ja, menge Sachen. Ne? Alles klar, da ist. Wir sind jetzt, weiß nicht, jetzt Zwischen-Saga sage ich mal, wo wir jetzt Nebenzeugs machen können. Wenn ich jetzt nicht so verkehrt, ne? kann man ja mal machen. So, hier sind immer noch einige Sachen, die empfehlen ist. Ja, da ist doch so und ich habe ich die ganze Zeit gefahr wer kommt denn hier noch hin das ist doch okay wird zu ja okay aber hier fehlen irgendwie so was ja Chiro, ich nehme an da kommt korin hin ne? pulma pool olong keine ahnung beste freunde das sehen auch noch so aus wäre da irgendwas ne, das sieht mir so aus ich nehme an die werden wir noch später finden ne? Hier irgendwie nach rechts und links zu gehen, das ist irgendwie weiß nicht, da ist nichts. So, irgendwas wollte ich gucken. Bin mir jetzt nicht sicher. So. Keine Ahnung. Wollte ich als auf Screen abchecken, ja. Äh. Oh, da wird mir sogar angezeigt, was hier noch ist. Folie der Stufe 16. Hab ich habe noch nichts verpasst, oder? Hoffe ich. Unterbrechung. Hm. Das kam ja aus. Okay. Ist Teufelsche Emperator Freezer. Okay, das heißt, da müssen wir jetzt machen anscheinenden schwierigkeiten frag sie wie du ihnen helfen kannst da ja, kann man im nächsten part machen oder Nur soll man jetzt noch machen kommen machen wir jetzt noch Boah, wir wissen ja sowieso noch das dings ja das rezept müssen wir auch noch holen ne? also ja nächsten Part werden wir ein bisschen neben questen würde ich sagen sachen suchen keine ahnung ja, in dem Sinne sage ich dann, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Ober oder ein Kommentar, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Dragon Ball Z Kakarot. Tschüss.